nach lechzt deine Seele. Wir haben hier hinter mir zwei Bilder von den Aposteln, von vier Aposteln. Es sind in Wirklichkeit natürlich viel mehr gewesen. Wir hören immer von zwölf, weil Lukas waren es über 70, die dann ausgesandt worden sind, das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus zu verkünden. Und genau darum geht es ein bisschen auch heute und jetzt in dieser Zeit. Wir haben Pfingsten hinter uns gelassen und die Frage ist so ein bisschen ja, was haben diese Apostel, die Jünger Jesu, eigentlich gemacht, nachdem dann der Heilige Geist kam? Sie sind ausgezogen, sie haben Gemeinden gegründet, sie sind ausgezogen, den Leuten zu erzählen, was sie Tolles mit Jesus erlebt haben und was andere Menschen auch in ihrem Glauben noch entdecken können und was sie selbst an Jesus haben, dass sie sich taufen lassen sollen, dass sie zu ihm kommen, dass sie sich auf ihn verlassen und auf ihn vertrauen dürfen. Das machen wir heute immer noch. Und das mit dem guten Gewissen zu sagen, ja, es hat mich so gut erfüllt, davon gebe ich gerne weiter. Jesus selbst hat gesagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und es das heißt auch in einem Psalmenwort, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir. Und auch wieder ein einem Psalmenwort heute, die Tageslosung, da hören wir eben auch raus, dass es Gott ist, der denen, deren Seele eben dürstet nach Gott, dass er ihnen eben auch von ihm geben möchte, dass er sie mit Gutem erfüllen möchte, denen es nach ihm hungert. Und du selbst bist da ganz genauso angesprochen. Und deswegen geht auch an dich die Frage, wonach sehnst du dich eigentlich? Das ist die Frage, mit der du heute vielleicht in diesen Tag starten kannst. Wir gehen der Apostelgeschichte und den Aposteln auch noch auf anderer Ebene ein bisschen weiter und bauen in Minecraft Geschichten nach, die die Apostel erlebt haben, jetzt gerade im Juni, immer Donnerstags um 17 Uhr. Und wir machen das in Minecraft selbst, aber auch im Stream ist das miterlebbar. Und haben da eine schöne Zeit miteinander, wo wir dann auch darüber ins Gespräch kommen, was macht das eigentlich mit uns. Und wir spielen das ein bisschen nach und nähern uns dem Ganzen ein bisschen an. Auch dieser Frage vielleicht, wonach sehnst du dich eigentlich? Dir heute noch einen guten Start in den Tag, egal ob du mit dieser Frage jetzt beim Zähneputzen oder anderswo noch einmal ähm, dich beschäftigen.